Hallo, Lieben, Christian Schammer, Pater, von und Psychologe und so weiter und so fort. Und dies ist mein Video, Blocky Blocky. Und ähm, ja, heute ähm, ja, gab es eine Mail mit so ja, normalen Themen. Ich gehe mal nur auf den letzten Teil hier ein. Ähm, so, da hat sich dann jemand äh, getrennt. Also es geht so um dieses Thema, was ist denn weiblicher Narzissmus? Ähm, ich habe mich getrennt und habe ihm gesagt, dass ich nicht in Urlaub fahre und die Beziehung beende. Meine Frage bezieht sich auf ein Interview von äh, also Bärbel, Dr. Bärbel Wadecki und Chris Blom auf YouTube. In diesem Video bezieht sich Frau Wadecki auf weiblichen Narzissmus, unter anderem auch Merkmale, die der Beschreibung deines Pluspols ähneln, wie zum Beispiel per Perfektionismus, das Gefühl, nicht gut genug zu sein und die perfekte Ehefrau sein wollen. Weiter wurde auch die Hypothese aufgestellt, dass der Mann mit narzisstischen Zügen die Frau mit den weiblichen narzisstischen Zügen anzieht. Da habe ich mir die Frage gestellt, äh, ob es da sehr viele Parallelen gibt, ist vielleicht dasselbe meint, aber der Name ein anderer ist. Vielen Dank für das Lesen dieser Mail, Miroslava. Äh, ja, weil diese Frage jetzt so oft gekommen ist, äh, ähm, Jetzt auch, würde ich fast schon sagen, in den letzten Jahre dachte ich mir, mache ich da mal was zu? Also ich bin, also erstmal, ähm, ja, ist ja, weiß nicht, habe ich immer Respekt vor dem, was äh, Kollegen und Kolleginnen machen. Und ähm, ich habe da auch mal reingeguckt in das Interview. Und also ich gehe mal davon aus, dass wir eigentlich das gleiche meinen. Ich muss aber auch sagen, ich persönlich ähm, finde diese Ausdrucksweise... Nicht so gut und ich wollte das mal kurz ein bisschen auflösen, weil das, es äh, hat schon alles eine Geschichte, also es kommt halt daher, dass, ähm, das ist dieses äh, von Jörg Willi, dieser urdeutsche äh, Paartherapeut, also viel getan hat für die deutsche Paartherapie-Szene, weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt, vielleicht weiß das jemand äh, der hat ein äh, sehr stimmiges Konzept, ich finde, entwickelt mit Kollusion, also dass man so eben, ja, bestimmte Typen anzieht, je nachdem, äh, mit was man selber so beschäftigt ist. Und da beschreibt er halt die narzisstische Kollusion, ne? Und die narzisstische Kollusion ist halt, ähm, ja, der eine ist äh, sozusagen in seiner Größe und wohl bewundert werden und der andere äh, oder die andere fühlt sich ganz klein und Will bewundern, so, und dass das so scheinbar passt, äh, bis es dann nicht mehr passt, weil dem, dem Mann äh, die Frau auf den Geist geht, weil sie so unterwürfig ist und äh, der Mann geht der Frau auf den Geist, weil er so egozentrisch und eingebildet ist. So, so mal ganz äh, kurz zusammengefasst. Und dann gibt es auch noch mehr Kollusionen, äh, gibt es noch eine orale und, und noch, also vier, glaube ich, insgesamt. Also sehr äh, stimmiges Konzept, wobei dass sich heutzutage immer nur um diese narzisstische Kollusion dreht, scheinbar. Und vielleicht auch die Abgrenzung ist auch wahrscheinlich, finde ich auch schwierig zu den anderen, die er da gemacht hat. Aber so dieses Grundkonzept, ja, ist der, kann man ganz sicherlich äh, gut nachvollziehen. Und, äh, und daher kommen diese Begriffe hier weiblicher und männlicher Narzissmus, sozusagen der männliche ist der grandiose und der weibliche ist der ja, irgendwie eine Art von verdeckten oder anderem Narzissmus. Und ich finde das, sage ich ganz ehrlich, sehr unglücklich, weil für mich ist, also ich denke, es hat natürlich einen großen Überschritt mit dem, was ich co nenne, aber ich äh, finde, man wird diesen Leuten, die so völlig unter die Räder kommen, in Beziehungen nicht gerecht, wenn man sagt, äh, ihr habt auch ein narzisstisches Thema. Ähm, das finde ich ähm, sehr verwirrend, weil, also ich weiß auf jeden Fall, ich möchte nicht mit äh, thematisch, äh, mit der einen oder anderen Partnerin, die ich vielleicht in meinem Leben hatte, thematisch so in einen Topf geworfen werden, möchte ich auf gar keinen Fall. Ja, ich würde auch mal sagen, man hat einen eigenen Anteil, man hat eine eigene Verantwortung. Und äh, das ist eben dieser Co abhängige Teil. Und meiner Ansicht nach, also das passt zwar wie Stecker und Steckdose, da, da gehe ich ja vollkommen mit, aber ich finde so beides unter dem... Level äh, narzisstisch laufen zu lassen, ist ja auch nur jetzt so als, als hat jetzt auch nichts mit der Diagnose, also wenig mit dieser Diagnose zu tun, es geht ja nur darum, äh, ja, Themen aufzuspannen, sozusagen, und jeder hat natürlich narzisstische Anteile, es gibt auch sowas wie einen gesunden Narzissmus, und was weiß ich. Ähm, also finde ich unglücklich und verwirrend und könnte dazu führen, dass wenn man total schlecht behandelt wird, dass man noch denkt, äh, es ist ja meine Schuld, weil wir sind ja beide beide Narzissten oder keine Ahnung und das würde ich doch sehr unglücklich finden und es gibt ja auch Beziehungen, wo beide sehr narzisstisch agieren und, und die werden dann auch wieder nicht, also da wird der Begriff vielleicht mehr passen aber nicht bei diesem Standard und dann äh, heutzutage finde ich, ich meine es hat sich so historisch wirklich aber heutzutage äh, mit dieser ganzen Gender-Thematik ist natürlich auch super unglücklich, äh, Sachen also weiblich und männlich zu nennen, wobei sie, glaube ich, äh, was ich sehr gehört habe in dem Video, sie auch sagt, äh, ja, auch der Mann kann weiblichen Narzissmus haben. Aber das überhaupt weiblich-männlich zu nennen, ähm, ja, einfach weil es vielleicht öfter so rum als andersrum ist, ja, finde ich persönlich unglücklich und ähm, verwirrt, glaube ich, meiner Ansicht nach verwirrt das eher, ähm, als dass es Sachen aufklärt und ich finde das führt auch nicht zu so einem Self Empowerment sage ich mal wenn ich sage oh, ich bin ja ich habe ja auch ein narzisstisches Thema und weiß ich nicht Ist, also deswegen ähm, finde ich diese Begrifflichkeit nicht so gut aber Gott es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen und, und was man natürlich schon sagen kann also zum, was ich zum Beispiel auch finde, ja, auch im Pluspol, ja, auch in der Koabhängigkeit ist diese Idee, ich könnte jemanden aus, aus etwas rauslieben oder ich könnte jemand retten, hat, wenn man so will, auch einen ähm, narzisstischen Stallgeruch, weil ich ja denke, ich bin so toll, dass ich auch die anderen Frauen konnten den Mann nicht rauslieben, aber ich kann das jetzt oder ich als Mann kann die Frau retten. Ähm, ist vielleicht auch eine Idee, die ähm, nicht sehr realistisch ist und so. Und, aber wie gesagt, ich glaube, es führt dann zu immer mehr Verwirrung und das finde ich halt nicht gut. Mal ganz abgesehen davon, dass meiner Ansicht nach der Begriff Narzissmus einfach komplett kaputt ist. Und mit Recht, es äh, wird ja mal wieder so kritisiert, mit Recht verschwinden soll im ICD-11. Also das heißt ja auch nicht, dass dass das Kind nicht mehr beim Namen genannt werden darf, sondern äh, man geht eben weg von diesem Begriff, der sich ähm, so aufgrund dieser Verwässerung und ist ja alles heutzutage narzisstisch. Und allein schon, wenn ich eine Beziehung beenden will, ist es schon narzisstisch, alles ist narzisstisch und wenn einer nicht macht, was ich will, ist narzisstisch und der Begriff ist einfach kaputt, der ist tot. Ähm, da kann man machen, was man will und wird mit Recht verschwinden aus dem ICD-11 und ähm, ersetzt werden durch eine konkrete Beschreibung von bestimmten Verhaltensweisen so. Ne? Dann gibt es, habe ich auch schon Videos dazu äh, gemacht, könnt ihr finden auf meinem Kanal. Äh, es re relativ, ich finde es ganz schön komplex, aber ähm, dann gibt es eben zum Beispiel eine Verhaltenskategorie äh, antisoziales Verhalten oder dissoziales Verhalten und dann ist halt genau, weiß man halt, was gemeint ist, egal was derjenige sonst noch so macht. Er zeigt eben, ähm, antisoziales Verhalten oder er zeigt eben negative Emotionalität oder er zeigt eben abhängiges Verhalten und so. Und dann werden diese Sachen eben ähm, ja, fliegen eben raus, werden ersetzt durch ganz konkrete Verhaltensbeschreibungen. Und ich finde es super, also meiner Ansicht nach hätte auch Borderline rausfliegen sollen, dass es jetzt ähm, komischerweise als einzige Persönlichkeitsdiagnose drin geblieben. Es hat, also es hat natürlich auch einen Grund, weil es da besten besten Forschungsstand gibt, aber meiner Ansicht nach, war das vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, hatte vielleicht auch andere Gründe, warum man das drin gelassen hat. Es, ich finde es, äh, und glaube, das denken viele so, es ist letztlich nicht konsequent, dann so einen Begriff drin zu lassen. Ähm, ja, also in diesem Sinne hoffe ich konnte jetzt, ähm, meinen Take dazu sagen und muss ein bisschen aufklären. Und danke für deine Frage. Und wenn du auf solche Fragen stellen willst, kannst du über ein Formular auf libysche.de machen. Da findest du auch meine großartigen Kurse. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.